mir noch ein Schatz, wenn Also, jetzt muss ich zuerst eine Bank finden, wie immer. Da wäre eine, dann könnte ich diese Teile hier kaufen, dann hier hingehen. Wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Das war jemand anders. Weißt du? Das war dumm. Ich hätte vielleicht nicht rennen sollen, wenn sie länger nicht aggro auf mich gewesen. Ja, es sind einfach mal mehr Wachen, das ist vorhin toll. Da komme ich nicht weiter. Zum Glück keine guten Kletterer. Äh, wie komme ich hier weg? Verpiss euch? Nein, äh, wenn ich mich jetzt erwischen Dankeschön. geht okay, der ist das Pisch da drüben, aber können passen. Ich glaube, da mag mich nicht. So. Okay, bin ich noch ein bisschen verdächtig und nicht ganz so extrem viel. Das geht okay. Müsste eigentlich noch eine Bank sein. Ah, das wird... Ich, ich, immer dieselbe Bank, die ich suche. Hey. Arschloch. Nice. Ist hier noch eine zweite Schatzkiste? Weil die habe ich ja schon. Müssen nur irgendwas anderes muss hier sein. Ah ja, hier. Cheen. Okay. Das ist auch schon geklärt. Ich muss da gucken, dass ich langsam mal für Kunstwerke spare, das, die geben halt wirklich Geld rein. Ich wieder Rich Kid Ezio sein, im letzten Teil. Das war ganz geil, so also Midgame einfach nur, ja ich habe alles gekauft, was ich kann. Aber ich muss da gucken, wie ich die letzte Waffe noch freispiele. Das weiß ich noch nicht. Irgendwelche besonderen Bedingungen, die ich nicht ganz kapiere, aber irgendwas muss ja machbar sein. Der hat was irgendwas cooles dabei. Ja, ah. so also, ein Medizinbeutel ist gescheit, so wie ich es hoffentlich auf die Fresse kriege. Den nehmen wir noch. Dann müsste der auch noch mal erhöhen. Okay, von mir aus. Ja, es sind nur noch dieselben Farben. nicht. Muss ich einen Arzt finden noch, damit ich mich wieder vollstocken kann. Und der hat Mission. Na toll. Ich Weiß nicht, ob das Material ist, das ich finden muss, irgendwo. Ich vermute mal, dass es mit irgendeinem Material sein, das ich sammeln kann. Ah, ich muss runter. Fuck. Ja, klar, ich muss runter und kletter weiter hoch. So. Hier. Äzio. Wo ist Machiavelli? Ich konnte ihn nicht finden. Ich brachte die Contessa hierher. Caterina. Würdet ihr uns verraten, wo ihr wart? Ich suchte nach Ezio. Was ist mit Cesare und Rodrigo? Cesare ritt davon, bevor ich ihm nahe kam. Und Rodrigo war überhaupt nicht dort. Merkwürdig. Rodrigo ist meistens im Castello. Wirklich seltsam. Welch Verschwendung. Nichts für ungut. Schon gut. Wenn Cesare in Urbino ist, müssen wir unsere Truppen sammeln. Ich dachte, wir wollten sofort zuschlagen. Unmöglich. Cesare kommandiert ein großes Heer in der Romagna. Ihr kämpft nie an ihn ran. Ich sage, wir arbeiten hier, in Roma. Wir mindern Borgias Einfluss und steigern den unseren. Und jawohl, ich möchte sofort beginnen. Das heißt Volt, Tower. Holt Claudia und Bartolomeo her. Machiavelli, trefft mich draußen. Kümmert euch um sie. Seht, die Borgia rauben dem Volk alles, um ihre Macht zu erhalten. Was wollt ihr jetzt tun? Wir gewinnen ihn für unsere Sache. Ihr beliebt zu scherzen. Um zu siegen, Machiavelli, brauchen wir treue Soldaten. Wenn wir Staatsfeinde rekrutieren, bewaffnen wir jene, die von den Borgia entwaffnet wurden. Dann geht. Rekrutiert die ersten Novizen. Oh ja, yeah, ich darf meine eigenen Assassinen bauen. Wow, Jetzt wird's interessant. Muss nur gucken, dass die nicht abkacken, weil die können halt wirklich sterben. Dann muss ich die wieder von Null auf leveln. Ich hab Bock drauf. Die war doch Habe grad... Hab ich gerade schon die Mission verkackt. Wow. Ich muss meine Scheißwaffe immer noch ändern, verdammt. Scheiß Krieg-Axt. Wenn sie wenigstens Heavies mehr Schaden machen würde, aber nee... Homes hat begonnen. Ich danke euch. Ja, yeah, wir kriegen dann erste Assassinen. Voll gut. Und jetzt? Ich hab's anders gestorben. Voll kacke. Das muss ich jetzt machen? Aber Ja, okay, es gibt genug. Ich habe nichts gesagt. Oh, und da haben wir einen Arzt noch nicht gekauft. Einen Schmied auch nicht. Ja, perfekt. Wir gehen da Oh, ich hab kein Geld. Well. Ja, mal schauen. So eine Schmiede wird schon nicht so teuer sein. Echt? Ja. Falsche Bank. Immer dieselbe Bank. Ich renne wirklich immer an diesem Ort. Falsch. Echt zum Heulen. Ja, wo ist der Bürger? Ist der hier unten oder oben dran? Muss ja dann hier oben irgendwo sein. Alright, wir kriegen jetzt Hilfe von unserem coolen Assassinen. Oh, oh. Okay, das finde ich cool. Die Befreiung Homms hat begonnen. Das war äußerst geschickt. Bitte lehrt mich so zu kämpfen, wie ihr es tut. Ich will. Macht das. Ja, nice, wir kriegen jetzt voll viel assassin die und so. Jetzt muss ich nur gucken, wie ich die noch mal trainieren muss. Ich weiß, ich muss die leveln, dass die wirklich stark werden. Ich bin arm. Scheiße. Äh, ja, komm, nimm mal. Ja, du bist lustig. Ich auch mal, ich bin. Oh, komm. Oh so. Okay, ich kann nur eine kaufen. Egal, machen wir mal. So. Ich glaube hier unten, hier unten haben wir einen Borger-Ding gemacht. Da ist jetzt ein. Da ist die Tür natürlich. Ein neuer potenzieller Atos. Assassine wurde angewoben. Adele Sossi. Ersten, vierten und sechsten Rekruten. Ja. Und Cita Sanovelli. Stimmt, da kann ich einen Auftritt geben zum Köln und so und... Ach nice, die brauchen ein paar Minuten dafür. Vielleicht was Einfacheres mal. Hm, das passt mir gar nicht. Wenn noch was Einfacheres. Einfach für den Anfang was Einfacheres vielleicht. Ja, hier einen Herold bestechen. Ja, bitte. Go on. In 9 Minuten kommen die wieder zurück. Ich kann jetzt halt ja keine Assassinen rufen, glaube ich. Aber das ist gut, das ist super. Ich kann einen Missionsmarker finden, da ist er. Kann ich jetzt bei den Tauben schlägen? Okay, ich. Keine Ahnung. Wir gehen einfach mal dahin und schauen. Ich muss halt einfach immer wieder gucken, dass ich die mitnehme dann. Es kann sein, dass ich an den Taubenschlägen jetzt auch eben die Mission machen kann. Das wäre natürlich cool. Wenn man so die Punkte hat, in denen man sie äh, losschicken kann. Geht ich mein ja richtig hart. Uh. Okay, das ist cool. Ich muss weiter noch so. Ja, vielleicht soll ich nicht mit dem Pferd in der Stadt rumlaufen. Vielleicht kommt das besser. Oh. Ja, Scheiße. Ich hätte nicht vorgreifen müssen wieder natürlich auch e-Mail-Assassinen, wir machen das kurz. Je mehr ich hab, desto besser dann kann ich die weil ja, Die können halt echt starke Kämpfer werden mit der Zeit. Am Anfang ist es halt Level 1 ist richtig low, aber. Und oh, du, diesmal kommen alle so mit fetten Schwertern und so. ich komme so mit meinem Hinblade, ich die alle kaputt. Hey, du, die Befreiung Roms hat begonnen. Ich dachte, das wäre mein Ende. Ab besten Dank. Aber die Borger werden nicht ruhen. Es sei denn, ihr wisst, wie man sich schwert. Ja, cool. War das nicht drei? Ich glaube, drei Assassinen-Sammler, Eigentlich auch eine Selbstläufermission. Ja. Wer war das? Dieses Monster Malfato Sati. Da lang. Ah ja, klar, jetzt weiß ich, wer das war. Wir wissen einfach alle genau, wen ich suche. Ah, da ist mein Ziel. Anvisieren und L2. Jawohl. Wir können nicht mal die Augen zumachen, weil er eine Maske hat. Oder vielleicht doch. Ist ist cool genug, der kann das. Nice. Aber mal falsche Richtung. Okay. Habe ich hier noch was zum Kaufen, gerade wenn ich schon hier bin. Nee, hier habe ich alles. Aber wir können kurz gucken, weil hier ist ja ein Taubenschlag, ne? Nee, das ist ein Assassinenturm. Ich habe Assassinen beim Wattempel. Mhm. Logisch. Ich will den assassinen sehen. Wieso weiß ich das alles nicht mehr? Die ganze Map kenne ich noch im Kopf auswendig nach sieben Jahren oder so, aber... Dass ich einen fucking Turm habe, der voll cool ist, weiß ich nicht mehr. Ja, nice. Was kann ich jetzt mit so einem Turm anfangen? Das müsste eigentlich die Tür sein hier. Ja. Stefanos Ballone, okay. Ah, wir können die noch designen. Azur ist ganz schön. Ich glaube, der Stil gefällt mir besser. Kann ich in die Ausrüstung ändern? What? Okay. Ich mach den mal nicht auf eine Mission. Ich war kurz, bis die anderen zurück sind, dass dann alle drei losgehen können nachher. Das ist einfach eine bessere Erfolgschance. Allein hat er keine Chance eigentlich. Außer ich finde Level 1 eine Mission vielleicht. Das kleines Kind, schon wieder nervig. Oh, das ist der andere wieder. Ja, vom Sound ist einfach nervig. Das ist wie mit Da Vinci, der da 20 Minuten lang rumheult. Das verstehe ich. Aber du, du bist sehr tapf. Bringt dir meine Mama jo. zurück. Für dich, ich bin ein Held. Wohin brachten sie deine Mutter? Die Straße runter. Gut. Gibt es einen Ort, wo du hin kannst? Mein Onkel. Geh zu ihm. Halte nicht an und rede mit keinem. Der sieht ja schon sehr sympathisch aus. Auf jeden Fall. Die trimmen mich jetzt halt voll drauf, dass ich das mit den Assassinen mache. Können eigentlich kurz warten, bis die anderen zurückkommen. Dann geht es noch. Zeit läuft nicht in diesem Moment. Nee, ich habe keinen Bock, zwei Minuten zu warten. Machen wir das mit Stefano. <lacht> Der kann das schon. Wenn ich sie wirklich auf irgendwelche Leute loslassen? Sollen wir jetzt mal... Oh ja, ich kann. Ups. Wollte ich vielleicht nicht machen. Ja, schön, dass er sein sieht. Hier oben muss ein Schatz sein, irgendwo. Da drin. das Zeug vielleicht nicht verkaufen? Stimmt. Kupfer hat glaube ich, wirklich Schmiedemission. Kriege ich das Zeug halt nur begrenzt aus Kisten, oder wie? Weil das heißt, ich hätte nur eine begrenzte Möglichkeit, die Mission zu machen. Tomaten, ja. Soll ich das Zeug vielleicht nicht mehr verkaufen? Ah der sieht mich schon nicht, dummer Typ. Läuft schon. Ein richtiger Pisser. Ja, passt du. Oh, ich hoffe, das geht nicht ewig. machten What the fuck? Hat er mich bemerkt? Ich hab dafür fühlt sich einfach beobachtet. Die Entführungen müssen weitergehen. Aber Kinder, Silvestro. Um seine Macht zu wahren, muss Cesare das Volk kontrollieren. Furcht, hält sie ruhig. Ich kann euch kaum ansehen. Bitte, Valencia. <lacht> Nice. Das sagen halt einfach gar nichts mehr Spezielles. Leider. Hey Bei ihr hat es nicht gereicht, bei ihr schon interessant. Also, ich will, dass du ein Rüstungs... Alles in Feuchtland. Ich mag die Farbe, Farbe zu sehr. Ich muss mehr... Okay. Okay, ich habe das verstanden jetzt. Nachgucken. Wir ja, haben mit drei Sterne gehabt. Kann ich jetzt mit allen drei zusammen? 89 Wenig. Will das Risiko nicht ein? Voraus. Oh, Jetzt. Da muss ich hin. Können einmal halt den Borgia-Tun probieren hier. Ich glaube, der ist recht hoch, aber wir können es mal probieren. Ah ja, hier. Ah, ich glaube, ich weiß, welche Mission das war, ja. Die war mühsam und ich habe sie ganz knapp verkackt, nur am Ende. Wenn ich es richtig habe. Kurz gucken, wie ich da hochkomme. Ich will einmal um die Map rumlaufen. Vielleicht wäre es gescheiter gewesen, wenn ich meinen Assassin behalten hätte für sowas. Aber egal. Geht auch ohne gut. Vielleicht. Zählen mich nicht. Muss ich irgendwie da runterkommen. Er hat noch keinen Bescheid bekommen, dass ich komme. Das ist ja später. Ich muss einfach ein bisschen aufpassen, dass ich nicht über reinlaufe. Da sind keine. Flieht noch nicht. Nice. Letztes Mal bin ich durchgerannt, da wurde es viel schwieriger und dann habe ich alle am, am Arsch gehabt. Alle auf einmal. Das war dann nicht ganz lustig. Ah, ja, stimmt, die haben ja keinen Bock mehr, wenn ich gewonnen habe. Nur noch irgendwie zu diesem Turm kommen. Die sind nicht alle plötzlich nett zu mir, nur weil ich gewonnen habe. Aber ich muss gegen die kämpfen. Ein bisschen heavy. Ich muss sie einfach kurz alle wegnehmen. Stück für Stück. Oh was, ich hab die gekontert. What? Der hat es zu lange mitgemacht. Der kann nicht hinkommen. Ist mir zu blöd. Bei den anderen nehmen wir auch nicht fair, weil die habe ich alle getötet und der so ja okay jetzt habe ich keinen Bock mehr. Ciao. Das wäre uncool. Nee, nee, das machen wir nicht. Doch richtig gelaufen von. Oder? Ja doch. Hier es Löcher. Ah, voll gut, wenn wir so mehr Assassinenbasen kriegen. Ich dachte halt, das sind einfach, die sind dann weg, aber wenn wir so jedes mal eine Basis draus machen, ist das ja gleich doppelt nützlich. Wo gehst du jetzt wieder hin? Ich hatte, da kommt da hoch. da hoch okay. nein das war dumm ich fange noch mal alles an toll macht ja spaß äh, wie komme ich denn da hoch das sah schon richtig aus da Ah, ne, warte mal, ja. Ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht. Wir müssen einmal komplett um den Turm rum. Wenn das geht. Mann. Okay, nochmal. Okay, ja, ich habe ja Zeit. Wir jetzt haben jetzt nichts anderes mehr, aus der Hut zu gehen. Mega toll. Kann es ja nicht sein. Also ehrlich. What the fuck. Wenn ich sage, ich wir springen, dann springt er einfach irgendwo hin. Seht ihr? Ah, das macht doch Freude so. Am Schluss ist jetzt einfach so ein Tower, wo ich noch nicht hochkomme, wegen der Technik oder so. Das fände ich voll dumm. Ich muss jetzt so leicht schräg X und R1 drücken, damit er da hoch sprintet und gleichzeitig hält. Die komplett dumm ist. Aber ich konnte mich nicht fallen lassen und dann an der Kante nach links laufen, das hat er nicht gemacht vorhin. Da habe ich mich voll weit weggeschmissen geschm dabei. Endlich. Ja, das wird wirklich direkt ein Ascherschienen-Turm draus. Wir können einen weiteren Rekruten nehmen. Sollten wir, halt, wir sollten wirklich die Rekruten füllen. Ah ja, in einer Minute. Easy. Ich gucke kurz, wo die Mission ist. Ah, die kommen auch so zu uns. Ich mach kurz Schneider, Kunsthändler, wenn ich genug Geld habe, und dann gehen wir in die Mission noch rein. Zeitlich. Damit wir die Folge beenden können. Ah ja, ich habe sicher genug mit 4K. Ja, diesen Border-Ding habe ich letztes Mal verkackt. Jetzt, dieses Mal habe ich den Turm verkackt. Wir kommen voll gut voran. Oh. So. Ah, die sind voll teuer langsam. Aber ich glaube, auf meiner Bank liegen irgendwie so 10.000 rum, habe ich vorhin gesehen. Das muss ich kurz gucken. Ich glaube, der Kunsthändler war noch nicht frei. Ja. Dann ist hier noch ein Arzt gesperrt. Okay. Ja, ich müsste nachher mal kurz durch die Gebiete durchgehen und gucken, was alles offen ist. Ich werde nach dieser Folge nicht mehr weiter aufnehmen, sondern wir machen dann ein bisschen äh, Collectible. Also alles sammeln und so. Lass mal gucken, dass die Häuser gekauft sind. Vielleicht ein, zwei Türme. Ich habe das ja schon mal gemacht, dass ich vor die Folge dann einfach einen Turm schneide oder so. Äh, die Türme würde ich dann einfach aufnehmen. Separat. Ja, ist gut. Mal gucken, wie lange das geht, um die aufzuladen. Es braucht eine Zeit, aber es sieht aus, so eine Minute mal. Eine Minute für Aufladen. Ungefähr. Na ne, sieht man noch nicht. Ich bin einfach zu cool. Auf jeden Fall. Schmerz, dass kein Geld habe für Medizin. Komm mal, die ist auf Ground Level. Dürfte nicht so viel höher sein. Ja, die ist weiter unten. Das muss am Hinterhof sein. Oh, zum Glück hat er noch gegrabt. Ja, stimmt. Ein Laufen ist verboten. Alles ist verboten. Ah, ja, du. Ah, ja, hier brauchen wir was. Na ja, komm, wir reparieren mal kurz. Also, ich muss kurz auf Klo. Einen Moment. So, bin wieder da. Wir haben Cash. Also, wir haben noch eine Viertelstunde, ein bisschen mehr. 20 Minuten, sagen wir mal. Das ist auch ein Taubenschlag. Das ist geil. Aber, diesen Arzt habe ich jetzt gekauft. Okay, ich sehe, welche Gebiete wie weit sind. Der Vatikan ist woanders, ne? Der ist hier auch nicht verbunden. Das hat mich jetzt gewundert. Ja, aber da kann ich auch Assassinen mitnehmen. Ähm, also, wir machen Hauptmission. Und den Rest machen wir nach dem nach dem nach der Aufnahme. Heißt für.. Falls ihr Bock habt, wenn ihr das auf YouTube schaut, nachzuschauen, ist auf Zuckerpuppe live, der Kanal ist unten. Da mache ich immer die Livestreams hoch. Sogar datiert. Und wir haben heute den siebten, zweiten. Woo! Wusste doch, den haben wir noch nicht gesehen jetzt hier. Deswegen hat mich das voll verwirrt mit dem... ...der Side-Mission. Solid Snake, ich wusste, dass du hinter dem Einbruch in die Engelsburg steckst. Schön, dich zu sehen, Amigo. Komm her! Verzeih mir. Die Borgia haben meine Dienste angefordert. Nun, sie hätten mich umgebracht, hätte ich abgelehnt. Was wollen Sie? Kriegsmaschinen. Ich habe Waffen für die Borgia-Wachen konstruiert und viele andere schreckliche Dinge. Jedes ist ein Meisterwerk, -Azion. Hier, die Namen der Templer, die ihre Konstruktion überwachen. Cesare will sein Heer mit meinen Maschinen ausstatten. Du musst sie demontieren. Grazie. Ich kümmere mich um die Pläne und die Maschinen. Und es kommt noch schlimmer, fürchte ich. Sie haben den Apfel. Ja, ich weiß. Well? Ich das wusste mir Es tut mir leid, Ezio. Cesare überließ ihn mir, um ihn zu studieren, zu verstehen. Aber Rodrigo nahm ihn mir ab. Mehr weiß ich nicht. Ich hole ihn bei Zeiten zurück. Leonardo, ich habe alle Erfindungen verloren, die du angefertigt hast. Hm, sie neu zu machen ist leicht. Ich vergesse nie eine Erfindung. Aber du musst mir das Rohmaterial bezahlen. Wirklich? Sie bezahlen dir nichts im Vatikano? Sehr, sehr wenig. Wenn wir das tun, darf niemand sehen, dass wir uns treffen. Ein Handzeichen. Es zeigt, wo du dich hinsetzen sollst. Setz dich hin. Ja, Maestro. Habe ich Arsch. Okay, cool haben, dass wir vieles haben. Der Typ sieht sowas von der Arsch aus. Entschuldigung. Warte hier. Ich komme gleich wieder. Natürlich, es ist einige Zeit vergangen. Er ist älter, aber... Er sieht nicht fit aus. Jetzt kriege ich doppelt so viele. Ich habe Leos Standort auf der Karte vermerkt, damit du ihn findest, wenn er sich bewegt. Um dich mit. Ah, sorry, sorry. Geh weg, geh weg, geh weg. Itzio zu synchronisieren, musst du Leos Maschinen zerstören. Ich habe die Standorte der Templer markiert, die für den Bau zuständig sind. Ich aktualisiere die Karte, sobald die Maschinen gefunden wurden. Solid snake Kiste, wie geil. Also, ich wollte eigentlich mehr als etwas kaufen. Aber jetzt kommt auch die reparierte Erinnerung in die Logik langsam, weil der Typ noch lebt. Ja, also wir haben hier hinten eine Mission. Da heißt Leonardo. Okay, ich würde sagen, wir beenden die Folge mal hier. Ich schneide hinten dran noch ein paar Türme, wenn ich Bock habe. Dann nächste Folge weiter. Aber ja, wir gehen da mal rein. Ich hoffe jetzt mal, ich habe das nicht schon erledigt, aber ich glaube nicht, sonst wäre das nicht so offen. Ich glaube, ich habe eins erledigt, aber woanders. Hier, yeah, die Ladescreens sind voll spannend. Aber ey, wir haben Roma aufgekauft, das ist voll geil. Abgesehen von den, ähm, den großen Gebäuden. Die kommen auch noch. Den Geldschrank der Templer finden. Volle Synchronisation ist nur das Ziel töten. Oh, das ist interessant. Kapitan Obst. Sei leise. Ich werde dich sehr reich machen. Ich habe einen Schlüssel auf dem Markt der Standen für den Torre della Milizie. Und wie macht mich das reich? Der Mann sagte, es gäbe einen Schatz in der obersten Kammer. Doch die Treppe ist baufällig. Ich brauche deine Hilfe um. Wir sind nicht mehr allein. Also bringst du meinem Weib die Leiter? Ja, das mache ich. Du bist so ein guter Freund der Familie. Ich bin dir eine Belohnung schuldig. Darauf freue ich mich schon sehr, Kapitän. Ah ja. Ich glaube, ich weiß, was ich brauche. Okay, so geht's. Wieder nicht ganz klar sichtlich, wo es durchgeht, aber... Stehe heute Nacht mit der Leiter bereit. Und, was ist mit meiner Belohnung? Assassino. Was war denn das? Eine Tomate? Ja, hm. das nur. Aber hier muss ich rauf. Ich guck mal, ob ich das schaffe, wenn ich keinen töte. Außer ihn. Wird halt schon cool, ne? <lacht> Weil seit ich weiß, dass man das eh nicht... Äh, dass man den eh nicht einholen kann, wie immer in diesen Spielen, dieser Mission. bist du da bitte rauf oder sonst irgendwo hin, du Arschloch? Dankeschön. Würde ich gerne, wenn ich nicht 10 Minuten am Schrank festhänge, würde es auch klappen. Nice. Ich müssen übrigens immer wahrscheinlich keine Wurfmesser benutzen, wie immer in diesen Dungeons. Assistente, ich glaube, das ist recht hoch. Bleib mir vom Leib, ich dachte, wir wären jetzt fertig. Hier runter? Ja. nicht. Sicher? Okay, hier ist anscheinend Endstation. sind jetzt noch den Ich habe den Erfolg noch nicht gekriegt, also die die Boni. Aber ich glaube, das kriege ich eh immer erst am Ende der Mission. Ich gerade sagen, wahrscheinlich kommt noch Gegner, aber ich glaube, das kriege ich erst am Ende sowieso. Dass ich die volle Hinfuhr erreicht habe. Okay, ich sollte nicht so schnell Medizin nehmen, vielleicht. Äh, ich dachte, das wäre aber ist okay. Ah, ich muss da wahrscheinlich höher. Nein. Hast du meinen? So. Und jetzt bring ich darüber. Boah. Wow. Okay, ich dachte, ich muss einen 180er machen, aber 90 Grad nach rechts rechts anscheinend. Es kommt besser anscheinend sowieso aus, in der Distanz vielleicht, weiß ich nicht. Gut. Du bist ein Sport. Jetzt fange ich wieder von Null an. So ein Spaß, Spasti. Oh, Alter. Was soll denn das? So. Wieder hoch. Bock mehr. Hier zum fünften Mal hier hoch. Ich liebe es, liebe es so hart. Ja, okay, die haben den Schleifspuren hier da waren schon einen Hinweis gegeben. Dass das andere war Bullshit. So. Jetzt geht es natürlich plötzlich. Wow. Ein Schatz. Da drin ist ein Schatz. und da ich hin, glaube ich. Kann ich hier außen rum? Muss sogar außen Wie könnte ich denn zum Schatz kommen? Egal. Wir lassen die. Wir genug Geld wahrscheinlich hier. Ja, das wäre so ein bonus gewesen. Okay. Also, ganz viel Cash. Kupferherz. Ah ja, ganz viel Cash. Ist ja ein bisschen übertrieben jetzt. Aber besser ist nix. gibt es vielleicht ein bisschen mehr. Oh ja, hier gibt es eindeutig ein bisschen mehr. Sehr gut. Ja, ich wollte gucken, ob es geht. Und es geht ganz einfach eigentlich. Wahrscheinlich mit den Kämpfen hätte ich mehr Zeit verloren mit der Distanz. Oh, ich muss noch mal... Toller da, das Screen, ich weiß, das ist ganz cool, ich will eigentlich gucken, wo ich rauskomme. Nice. Cool. Alright, dann gucken wir mal, was Leonardo diesmal für uns hat, wenn wir ihn schon gefunden haben. Sieht halt echt nicht gut aus. du brauchst Sagt er sich jedes Mal. Ja, ich nehme gerade auf, keine Sorge. Das klingt geil, Verwirrung stiften. Raus! Warte hier. Ich komme gleich wieder. Nur ein kleiner Stich und meine Feinde werden fallen. Jetzt mal gucken, wie wir da reinkommen. Hier draußen müsste noch oh, da. das kurz wegmachen, dass ich ein bisschen Platz habe. Also, irgendwie muss ich da kommen. Ausweg suchen. gehe mal in die Mitte und gucke, ob ich da was finde. Ja, das sieht gut aus. Okay, die erste Mission ist beendet. Die können wir nachher kurz abholen gehen. Von Angst, erhält sich nicht. Ah, wahrscheinlich von da aus am besten. Erste Ebene. Vielleicht wenn ich draußen bin jetzt. Vielleicht muss ich von draußen hoch. Ja, jetzt sieht nicht aus, als würde ich hier irgendwo hochkommen. Das müsste schon von hier aus passieren. Da ist ein Turbo. Oh, oh. Da ist sowas wie eine Stufe. Ja, ich bin einfach traumhaft. Aber ich weiß gar nicht. Sieht gar nicht mal so schlecht aus, was ich hier mache. Aber es ist halt einfach noch nicht alles. Ich muss noch weiter hoch. Das sieht mir nach einem guten Weg aus hier drüben. hoch da ist es kaputt da kann ich wahrscheinlich hochgehen dann habe ich nämlich ziemlich viel von der karte frei jawoll sticky note fuck linker St äh, mein rechter sticker geklebt. <lacht> da ist der adlerpunkt den wir nehmen müssen Also synchronisieren wir das ganze mal. Jetzt mal schauen, wie viel Map wir schon frei kriegen. Viel mehr kann ich gar nicht mehr frei spielen, nehmen. <lacht> Alright, perfekt. Ist schon einiges. Hier kann ich noch einiges frei holen. Ganz sicher. So. Ich hier irgendwo rein. Da unten es aus, als wäre das ein Eingang. Ja, ich kann jetzt halt meine Mission noch nicht annehmen, das machen wir danach. Also ich kann schon, aber dann müsste ich wieder weg hier und das will ich nicht. Wir gucken jetzt mal, was Romulus so versteckt vor uns. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Das ist cool. Wir gehen aber langsam. Langsam kommen wir echt vorwärts. Ich habe viel Cash. Ich habe viel von der Map. Ich habe auch viel Sachen freigespielt schon. Man, okay, das ist schon eine große Map. Wahrscheinlich dann, wenn es so lang lädt. Hm. Oh, ja, das ist alles das Innere vom Kolosseum oder alles im Untergrund vom Kolosseum. Okay, nicht mehr als drei Leben verlieren wird natürlich geil, wenn ich überall runterfalle. das schaffen wir schon was hat mich pech gehabt oh. es fängt schon gut an so kein side race nein das ist kein race oh ich hasse time race sind nicht unbedingt schwer aber ich finde ich mache sie nicht gern nicht in diesen nicht mit dieser steuerung ich habe gedacht vielleicht ist er tot aber okay jetzt sind sie aggressiver nice. Er muss leiden wie Remus! Die sind zu glück nicht stark. Ich muss trotzdem mein, mein Schwert holen. Oder ein besseres Schwert finden. Mag die Charakter sein Ich finde es nur schade, dass wir gegen die kämpfen müssen. Dein Tod ist beschlossen, Assassin! Schuld eure Borgia Herren? Was weißt du schon? Ich weiß, dass sie euch verschlüsselte Briefe senden. Beweist eure Unschuld. Sagt, wo versteckt ihr das Schiffrierblatt? Niemals! Ah, fuck, stimmt, ich habe hier irgendwie 6 Missionen. Ich wollte gerade sagen, es soll jetzt langsam fertig sein, aber ich habe ja alle für einzelne Missionen geschickt. war ja was. Arbeite ja, dran, okay? War man der kampf von hier ja deswegen wird sie hier auch stärker jetzt oder äh. nee, hier geht's weiter okay Hier drin weiter der Da weggerannt, Es ne? war so klar. Hat immer in die Wand gehalten. habe Hab mich schon bewusst, dass ich dem nicht nachkomme. Nein, nein. Abgerutscht. scheiße. Ja, ich weiß, ich bin ein Arschloch. Als ob wir den genau jetzt hier. Und die checken nichts. Die genau vorne dran abgestochen haben. Runter. Ich hoffe, wir müssen nicht gegen die kämpfen. Jetzt haben wir meine Axt bereit. Ich hatte schon Angst, dass ich zu viel Fall-Damage kriege gerade. Das hätte mir jetzt halt einfach mal den, den kompletten Run verkackt für die Mission. Okay. Sieht voll schön aus hier drin. Komm mal kurz. Echt schön aus. Das, jawohl, Doch richtig gesehen. Wir alles mitnehmen. Ich mag das schon ein bisschen hier. So, und jetzt bin ich mal gespannt, was hier drin ist. Eine weitere Schriftrolle vielleicht? Oder? Ja. nach einer 3 aus. Genau, Schriftrolle 3. Oh, ich bin gut. gespannt was wir da, ob wir einfach die nächste Position finden. Kann auch sein, dass wir einfach den nächsten Ort gefunden haben.